Ja, guten Morgen, hier ist wieder Michael Fred. Heute geht es mit meinem Impuls um Visionen. Helmut Schmidt meinte zwar, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber das ist falsch. Viel besser gefällt mir das Zitat von Hermann Scherer. Der sagt, Visionen sind Luftschlösser. Mit Handlungsauftrag. Also wenn ihr eine Vision habt, wenn ihr wisst, wo ihr wollt, wenn ihr eure Träume erfüllen wollt, hin zu dieser Vision, dann handelt danach und überprüft regelmäßig, ob ihr noch auf diesem Weg seid, dem Weg hin zu eurer ganz eigenen, privaten Vision. Also, ich wünsche euch heute einen Tag, auf dem ihr einen guten Schritt näher zu eurer Vision seid. Genießt den Tag.